Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem Format, das ich von Marty Fischer geklaut ausgeliehen habe, um Ihnen heute einen Loop zu präsentieren, der allen Anacondas gewidmet ist, die heute Geburtstag haben. Viel Spaß dabei! очку ственss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 Ja, ich muss ja alles reichen, like deswegen dauert es ein bisschen. <musik>